Heilbronn hält zusammen und hier ist mein Beitrag für euch. Machen Sie es wie ich, kuscheln Sie sich in Ihr Wohlfühlsliebschirt und genießen Sie in dieser Zeit die Geborgenheit und Sicherheit zu Hause. Bleiben Sie bitte gesund. Es grüßt Sie herzlichst, Ihr Dessau- und Wäschefachgeschäft Margot Arnold in der Hafenmarktpassage.